So, dann bitte zügig die Plätze einnehmen, damit wir mit der nächsten Vortrag zeitig anfangen können. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Jetzt kommt die dreckige und schnelle Nummer für die Praxis. Ich darf begrüßen, der Wormser, alias Stefan Höhn, äh, zu seiner Person. Er hat, und das macht ihn mir schon mal sehr sympathisch, er hat keine Informatik studiert. Das heißt, seine Vorträge sehen und hören sich ein bisschen anders an, als das, was man hier sonst so gewöhnt ist. Was er alles so mit der Kommandozeile und ein paar ja, schnell hingeschriebenen Codezeilen aus dem Raspi rausholt, das zeigt er euch jetzt. Viel Spaß. So, danke, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid und danke, dass ihr mich nochmal genommen habt bei Pi und More, obwohl ich so ein bisschen andere Vorträge halt wie die anderen. Und äh, fang mal an. Ich schieb. Oh, wurde beendet. Jetzt muss ich nochmal. Also zu meiner, das ist jetzt blöd, das ist die Live-Vorführung. Es hat gerade hat's noch, also ich bin, ich bin der Stefan Höhn und ich habe es nicht studiert, Informatik und ähm, äh, wo ist die Maus? So, äh, Computer sind bei Hobby und schon immer, ich habe mit dem ZX81 ähm, angefangen, 1982, das ist so ein kleiner Plastikcomputer, da hat es auch schon ähm, Port Input, Output gegeben, da konnte man auch schon steuern und es gab auch schon AD-Wandler und so Sachen, da habe ich mit angefangen und ähm, keine Angst, ich habe es nicht studiert, ich habe seitdem nur gebastelt. Ich habe mal Elektriker gelernt und habe auch eine Fachhoch, Fachhochschulreife für Elektrik, aber das war es dann auch. So, ein paar und more war ich schon da auf der 7 und auf der 10 habe ich schon mal einen Vortrag gehalten. Auf der 7 habe ich meinen Smart vorgestellt. Das ist so ein kleines ähm, Multimedia-Gerät mit dem Display drin und da konnte man jede Menge ähm, so, so, so, so kleine Anwendungen, Apps, Apps starten, die ich mit Python so schnell zusammengehackt habe. Da war ein Display und zwei Taster. Das Display war nicht mal touchfähig, aber mit den zwei Taster konnte man Menü schalten. Das war damals. Und am 10, das war im Sommer, da war ich da mit einer SPS, oben, PLC heißt die, und habe die mal vorgestellt und habe auch die Fehler ein bisschen aufgezeigt, was da, was da eben nicht richtig funktioniert hat. Die haben mittlerweile die Fehler alle behoben. Und ähm, ja, heute geht es ums Hacking für den Raspberry Pi. Ich wollte halt mal zeigen, was, was man mit so kleinen Sachen, ähm, also mit Bash-Zeilen, Kommandozeilen, bisschen grep und ein ähm, bisschen Pipe ähm, und grep äh, sich zusammenbasteln kann, um andere riesige Programme machen und brauchen. Das geht auch einfacher manchmal. Das wollte ich mal zeigen. Und ähm, Mal, wer mehr erfahren will von mir, der kann bei www.undergang.de gucken und sowas wie, wie Scratch und sowas kommt bei mir nicht vor, gell? Auch, auch nicht wie man Python programmiert, sowas kommt bei mir auch nicht vor, sondern nur äh, eigentlich nur Steuerung C, Steuerung V oder, oder so ähnliche Sachen, So weil der, mein Vortrag nicht geht. So. Die Grenzen grenzenlos hacken. Man kann auch Essen hacken. Das wollte ich jetzt nur mal zeigen, dass man, wie, wie man hacken, wie man sich das vorstellen kann oder wie man das, wie man sich so eine Idee vorstellt. Also man muss eine Idee haben und die muss man umsetzen und und der muss muss auch noch funktionieren. Dann ist es gehackt. Alles andere ist Quatsch. Wenn ich nur die Idee habe und gar nicht anfange, ist es auch nicht gehackt. Und, und alles alles ist von der Idee abhängig, aber man muss anfangen. So ein Beispiel ist der Nudelsnack von Mackie. Da habe ich gemerkt, ich möchte den, den in die Tasse reintun und die sind aber viereckig. Und da habe ich, ich habe immer die, die Tasse mit Wasser gekocht in der Mikrowelle und wollte dann den Nudelsnack reinmachen. Das hat aber nie funktioniert, weil der eben eckig ist. Und da habe ich den mal rund ausgeschnitten. So und habe das dann äh, Fotos gemacht und habe das an das Mackie Kochstudio mal geschickt per Mail. Was sie davon halten. Also, wenn man so Sachen hackt, die halten nichts davon. Also, deine ganze Umwelt ist gegen dich. Nicht nur das mackie koch studio <lacht> Sie hätten ja schon sowas. Aber also wo ist es denn, wenn ihr schon sowas habt? <lacht> ja, also, sie haben dann fadenscheinliche Erklärungen gemacht und ich habe es dann sein lassen. Aber das ist jetzt einmal gehackt und zwar muss das jetzt, muss das jetzt auch nicht deployen und muss nicht skalieren. Es passt nur für diese Nudeln. Und nur für diese Tasse mit dem Durchmesser. Und äh, da wollte ich halt mal als Beispiel sagen, beim Raspberry Pi ist es so ähnlich. Der Raspberry Pi hat immer dieselbe Software und immer dieselbe Hardware. Deswegen lohnt sich da das Hacken. Also bei, bei einer Software, die auf verschiedene Rechner laufen muss, dann ist es ein bisschen äh, gefährlich. Das läuft dann einfach nicht. Gell? So, nächste. Äh, beim Raspberry Pi... Da gibt es Besonderheiten, und zwar das Raspi-Config, wer sich das mal im Source-Code angeguckt hat, da sieht man, da ist ein Wiptail drin, das brauche ich später noch, sowas. das ist eine, eine Dialog-Software, Dialog wo, wo jetzt in der Konsole läuft und auch im, auf der X-Oberfläche, wo ich sagen kann, ich kann mal schnell mir, mir ähm, schon Windows-Manager zusammenbasteln aus drei Zeilen-Code, Sowas. Ähm, Autostadt ist RC-Lokal, ja, das ist äh, überall eigentlich so, aber da, da weiß man mal, wenn man jetzt was automatisch starten will, nicht so wie ich, wo es dann nicht geht, kann man das in ein RC-Lokal reinschreiben. Der Hostname finde ich wichtig, wenn man mehrere, Lokale, äh, mehrere Raspberry Pis hat, dass man auch wiederfindet, <lacht> wieder weil und und eine statische IP würde ich auch empfehlen, wo man sagen kann, damit ist er. Damit ist er wieder auffindbar in deinem Netz. Sonst weiß er überhaupt, das musst du in der Fritzbox nachgucken. Wo ist er denn? Wie heißt er denn? Was macht er gerade? Und so weiß es genau. Also ich empfehle das. So, im Boot-Menü Boot äh, Boot, äh, gibt es, also nicht Menü, im, im Boot-Ordner gibt es noch das Config-Text. Da schreibt man jetzt so äh, grundlegende Treiber-Overlays und so Zeug rein, wo man sagt, ich kann doch jetzt ein... Display ansteuern oder eine Kamera oder sowas und als Werkzeug empfehle ich den Midnight Commander und so ein bisschen Grab und Pipe Erfahrung, wo ich sagen, wo man sich dann so ein bisschen zurechtfinden kann dass sich das, das zurechtlegen kann, wie man, das, wie man da vorgehen will. Auf der rechten Seite sieht man jetzt, das ist das berühmte Smart, wo ich da mal einen Vortrag gehalten habe. Äh, der, das ist jetzt auch Hardware gehackt und zwar ist das die Unterseite von einem Raspberry Pi, auf der Rückseite ist das Display drauf. Dann äh, ähm, das, die, auf der rechten Seite das Display, das ist eine Mausplatine, weil ich konnte kon mit dem Finger nicht so gut meine mein Display positionieren, da habe ich gerade eine Mausplatine aus, aus, ausgebaut, habe ein Loch unten in die Dose reingebaut, jetzt konnte man mit dem äh, besser, besser positionieren wie mit dem Touch-Display. So, und unten habe ich noch ein paar Batterien reingemacht, wenn man es zusammenklappt, funktioniert das eigentlich ganz gut. Das, das ist auch so ein Hack, würde ich mal sagen. <lacht> oh, wo bin ich jetzt hingeklickt? So, oh, noch eins. Next. <lacht> so, jetzt bringe ich die Beispiele, wo ich habe. Ich habe vier, vier Beispiele mir ausdruck Das ist aber am Hacker eigentlich egal, was er, da, was er macht. Hauptsache er hackt es. Ich, ich zeige jetzt mal, über die serielle Schnittstelle kann man was steuern. Ganz schnell was anbinden, wo man sagen kann, ich brauche kein Programm, die serielle Schnittstelle funktioniert. Dann. Ähm, mit zwei Zeilen Bash-Code kriege ich alles gesteuert. <lacht> so, dann zusammenmischen. Ich kann mir ein Webradio basteln. Dann nehme ich mir dieses ähm, Webradio von ähm, Purman's Webradio, heißt es. Das. das ist so ein, kommen wir gleich dazu, ist so ein ähm, Bash-Radio, wo man also in der Konsole schön Radio abspielen kann. Und dann habe ich diese Dialogsoftware genommen und habe gesagt, ich brauche das für, ein, für mein Display, für mein kleines Display, will ich ein Webradio machen. Wo ich die Radiosender aus, äh, ausbauen, auswählen kann und dann den Stream und mir den Textstream äh, äh, vom Radio angucken kann. Also was für Lied gerade läuft oder sowas. Und als viertes, ja, drittes ist, löschen und auskommentieren, das ist was ganz Wichtiges. <lacht> man, kann, man, die meisten, man hat ein Riesenprogramm und man braucht manche Sachen nicht. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel genommen, ein Webcam-Uploader, da gibt es von Adafruit so eine schöne Sache schon ein schönes Programm mit, mit Oberfläche und der steht dabei, der äh, lädt automatisch die Dropbox hoch. Ja, ich will nichts automatisch in die Dropbox hochladen, ich will in Nextcloud hochladen. Und da bin ich halt drauf gekommen, äh, du musst den ganzen Dropbox-Scheiße raus, Scheiße, <lacht> diese ganzen Dropbox-Teilen rauslöschen und wenn du die, äh, und dann hat es eine, ein Python-Skript, ne, das war ein Bash-Skript gegeben, 100 Zeilen Bash-Skript, wo das in die Dropbox hochgeladen habe. Ich habe das mit einer Zeile ähm, Curl erledigt, gell? weil ähm, <lacht> ich, hab, ich weiß genau, es gibt O-Out und Authentifizierung und sonst den Mist, aber ich habe gesagt, das ist gehackt. <lacht> das ist äh, Two-Factor-Autorisierung. <lacht> so, so, so, jetzt äh, sagen wir, das ist jetzt die serielle Schnittstelle, wie ich über serielle Schnittstelle, ich habe da jetzt so ein kleines Kästchen, das habe ich auch dabei, da sind verschiedene Sachen reingebaut, also ein Lautsprecher, ein Relais, eine RGB-LED und einen Funksender, also für Licht ein- und Ausschalten im Schlafzimmer zum Beispiel, so. Jetzt wie, wie bringe ich jetzt den, den äh, Raspberry Pi dazu dem Arduino zu sagen, was er jetzt machen soll? es geht mit einer Zeile bash. das es gleich. Jetzt kommt erstmal der Ausschnitt, was der Arduino braucht, um das zu empfangen. Also in, oben wo die drei Punkte stehen, da steht jetzt ähm, da steht jetzt, wenn die Variablen definiert und so. So Zeug, ja, das muss man natürlich machen. Aber ich habe jetzt hauptsächlich den Haupt, die Hauptschleife angezeigt und die geht ganz einfach. In der Hauptschleife fragt er einfach nach, gibt es eine, eine serielle Schnittstelle, wenn größer 0 gibt es eine. Dann schau äh, nach, äh, kommen da Integervariablen, wenn da Integervariablen in dem Stream sind, dann schreibst er in, äh, äh, in die Variablen rein. Das macht er da, den rot-grün-blau-Anteil von dem RGB, das Relais, die Musik und Remote, das ist immer nur 1 und 0, aber ich habe auch Integer genommen, weil es gehackt. <lacht> so, dann, dann, schau, dann schau, ob am Ende eine neue Zeile kommt, Enter oder sowas. Wenn das kommt, ist es abgeschlossen, das Programm wird ausgeführt. Also, also wenn da Werte stehen, dann macht das Kästchen was. So, nächste ist... Ich habe das so schön vorbereitet und jetzt kommt so ein Mist. So, beim Raspberry Pi Hack, dem Raspberry Pi muss man jetzt erstmal sagen, wo er hinsenden soll, was er für Schnittstelle äh, er braucht. Gell? Und da diese, diese obere scty anleitung die habe ich zwar nicht kapiert, gibt es aber bei Arduino auf der Webseite und funktioniert. <lacht> Also nicht so wie unten drunter der Screen, wo sich dann aufhängt und mit kryptischen Tasten man dann abbrechen muss, Steuerung A, K oder sonst irgendwas. Also das, das beendet sich auch und die Schnittstelle ist dann ähm, gesetzt. Zwar bin ich dann drauf gekommen, dass das USB 0, so wie es in Arduino steht, in ACM 0 umgeändert wird und die, die Baudrate muss man natürlich auch anpassen. Wenn ich in dem Arduino sage, 9600 muss ich natürlich auch senden mit 9600. So, und jetzt kommt das Payload, das ist unten die Zeile, wo, wo, wo ich hier schalten kann. Und zwar, wenn ich alles auf 0 setze, ist auch alles aus, das ist die RGB aus, Ding, also alles aus. Und die ersten drei sind, sind die Variablen, die dann, der, sind die Werte für die Variablen, die der Arduino dann, äh, der Arduino sich dann zuordnet. Also ich sende jetzt praktisch dort diesen, diesen seriellen Stream und der Arduino bastelt den auseinander und schalte dann, je nachdem. Und es ist jetzt eine Zeile, eine Zeile Bash. Kein Programm, gar nichts. Und ich kann auch alles einzeln schalten, indem ich 1, eins, eins oder 0, je nachdem. Ich muss halt alles immer senden, ne? aber das ist ja, das geht ja so schnell. So, man kann auch empfangen, das ist jetzt unten, unten weg, das geht mit Cat. Man kann den Stream auch, wenn der Arduino jetzt was sendet, kann man es auch, auch empfangen wird aber in dem Ding nicht gebraucht in dem Zusammenhang. Ah, so, jetzt kommt das Radio. So, so wie es rechts äh, da steht, so habe so hab ich mir das vorgestellt und so ist es dann auch geworden. Ne? Also, sagen wir mal oben hast du die drei Radios zum Auswählen, weil es ist ein sehr kleines Display und unten drunter steht, welche Musik du, welche Musik gerade gespielt wird. So, jetzt, jetzt drückst du oben drauf auf die 1 zum Beispiel Radio, dann geht unten, unten dieses, ähm, dieses ähm, das Fenster auf und da steht dann drin, was da gerade gespielt wird. Und äh, wenn du da wieder auf OK drückst, geht es wieder zurück. Ne? Also das ist jetzt für ein sehr kleines, sehr kleines Display, ein sehr einfaches Radio, aber man kann es jetzt mit, äh, mit einer Maus oder mit... Also, auf X bedienen oder, so, oder sogar, im, sogar in der Konsole kannst du es mit der Maus bedienen. So, da steht, steht jetzt die einzelnen Dialog, da gibt es in verschiedene Geschmacksrichtungen, nur diese Fenstermanager, sag ich mal, Fenstermanager. Die gibt es also für X-Dialog, K-Dialog ist natürlich für KDE. G-Dialog kann man sich auch vorstellen. Zenity ist der Nachfolger von G-Dialog und Wiptail, das ist das, was wir am Anfang gesehen haben, für den Raspberry Config benutzen die da. Ja. Und wenn man dieses Raspberry Config Menü aufmacht, da sieht man auch so, so ein Menü. Also, die benutzen das. also Raspberry Pi benutzt das auch, um den Raspberry einzustellen. So, das ist jetzt zusammengemischt und gehackt. Und so wie ich das jetzt zusammengemischt habe, zeige ich ein bisschen was. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Nee. <lacht> so sieht das Radio original aus. Ne? Das ist natürlich größer und mit viel mehr Sender und sowas. So kann man es sich auch beim GitHub runterziehen. Und, aber du musst jetzt zum Auswählen immer Zahlen eingeben. Zum Beispiel, wenn du jetzt Urban, Urban Radios hören willst, musst du 16 eintippen. Das kann ich natürlich überhaupt nicht gebrauchen, wenn ich das so mit der Maus bedienen will. Ne? Aber... Von der Idee her und vom Code her ist es eine super, super Idee gewesen, macht das MPEG 1, 2, 3 benutzt er, da steht alles, alles drin, wie man das braucht, kommen wir noch dazu. Jetzt kommt das nächste, ich erwische es nie. So, Das nächste ist der Dialog, da habe ich, da habe ich, das habe ich zufälligerweise auch sowas gefunden im Internet, wo ich schon fertig war. Und da habe ich diesen G-Dialog benutzt oder Sanity, das ist der Nachfolger, der geht auch. So, jetzt zeige ich mal, wie es, wie es jetzt im Code aussieht. So, der Code selber ist uninteressant. Ich muss jetzt nur mal äh, zeigen, wie, wie es funktioniert. Das, das rote, das ist Purmans Radio. Das grüne ist der Dialog. Und das weiße bin ich. <lacht> Also das hat mich sehr gefreut, dass ich es nur so zusammen, äh, Bass, äh, zusammenfügen muss. Ich ich also das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe einen FIFO-Speicher da reingebaut für, für die, zum Zwischenspeichern von diesen Texten, was für Musik gerade spielen wird, also für den Stream. Und ich habe zwei Funktionen angelegt, weil ich da dauernd hätte sonst das Radio starten müssen. Ne? ich sagte mache eine Funktion für das Radio. Und... Das war es schon weiter unten, das geht zwar noch unten ein bisschen weiter, aber da kommen nur die Radiostationen noch. Also da kommt nichts mehr Interessantes, deswegen habe ich es abgeschnitten. Hm. So, jetzt kommt die berühmte Foto-App, wo, wo ich alles rausgestrichen habe. Die hat es bei Adafruit gegeben, die war auch super, funktioniert super. Übrigens, der Foto ist unten in dem... In dem Kringel von dem äh, Symbol von dem Arduino drin, ne? da ist die, die Linse drin. Also auf der rechten Seite, da unten. Und der oben, oben sieht man jetzt schon dieses Nextcloud-Logo, das ist auch von mir. Also ein Logo habe ich mir gebastelt, habe das Dropbox-Logo rausgeschmissen und habe es einfach ersetzt mit Nextcloud-Logo. Das heißt natürlich noch Dropbox, weil ich habe gesagt, ich ändere jetzt nicht im ganzen Programm das, den Bildernamen, sondern ich ich nehme einfach den Bildernamen, der schon immer da war, und schreibe mein Bild rein. So, dann, dann dieses, dieses Programm besteht zum größten Teil aus Campi. dieses Das ist das Programm, was die Kamera macht, und das kann man ja durchsuchen. Und bei Zeile 88 ungefähr bin ich draufgekommen, da steht plötzlich Dropbox. Und das guckt man sich dann ein bisschen genauer an und merkt dann, ah ja, da wird ein 100-zeiliges äh, das ist ein, kein upload Py sondern ein Upload-Shell-Skript. Äh, wird da gestattet und weil, der, weil die Dropbox, muss man sich authentifizieren und habe ich gesagt, ich mache es mit WebDAV und habe es mit, mit einer Zeile Code ersetzt, am Logo erstellt und ich habe dann das Ergebnis, nachdem es funktioniert hat, an Adafood geschickt habe, gesagt, schau mal, was ich Tolles gemacht hat. Ja, ist es schlimmer gewesen wie bei Nestle bei meiner Suppe. Ist es Ist nämlich gar keine Antwort gekommen. Dann habe ich erst gedacht, es ist was schief gelaufen, habe es nochmal geschickt. Wieder keine Antwort. habe ich es gelassen. Habe gesagt, okay, denn irns wird wohl besser sein. So, nächstes. Das sieht man jetzt so ein bisschen, was ich in dem Code gemacht habe. Das ist die Zeile 88, da habe ich alles auskommentiert, vorne stehen lauter so raute, raute Zeichen, bis auf die letzten zwei Zeilen, die habe ich gelassen und habe dann diesen Dropbox-Uploader-Shell-Skript ersetzt durch unten diese Zeile, genau diese Zeile habe ich da reingeschrieben und das war es dann. Wenn, wenn ich auf den Knopf gedrückt habe für Nextcloud, hat er dann mein die Fotos hochgeladen direkt in meine Nextcloud, in den Ordner, wo ich da halt angegeben habe. So einfach geht es manchmal. Aber es geht, das, das war jetzt kein schneller Hack. Das, das hat ein bisschen gedauert. Aber es war nicht, ist nicht viel Aufwand, wenn man es nur ein paar Zeilen. Ne? Next. So, jetzt kommen wir zu, zu der großen Blamage. Es funktioniert nicht. Also es hat beim letzten Mal schon einen Aussetzer gehabt, wo ich das mitgebracht habe, aber da hat es noch besser funktioniert. Da, ähm, da war nur ab und zu mal ein Blackout gewesen. Heute hat es irgendwie gar nicht funktioniert. Da muss ich, zum Glück hatte ich eine Maus dabei, wo ich die Folie so dann weiterschalten kann, aber meine ganzen Ergänzungen zu der, zu der Folie, wo ich mir unten hingeschrieben habe, was ich alles sagen wollte, ist, Weg, aber zum Glück habe ich mir das ein paar Mal angeguckt und kann es jetzt so ein bisschen den Text dazu sagen. So, was, ich habe für den Vortrag LibreOffice genommen und soll eigentlich automatisch starten. Ich habe es heute dreimal mindestens probiert hier auf der Pioneer, dreimal automatisch gestartet, nur ne, eben jetzt nicht. Und man konnte es mit der App dann bedienen. So. Das, das schreibt man jetzt in den Autostadt rein, aber, aber nicht in den RC-Lokal. Warum nicht in den RC-Lokal? Weil ich für LibreOffice X brauche und wenn ich das in den RC-Lokal starte, geht es natürlich nicht. Ja, es muss erst X gestattet sein und dann kann man, kann man das äh, starten. Es also gibt verschiedene Autostadt-Möglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich es hingeschrieben habe. ist also irgendein Pfad in, in der Home-Directorie. Ja? Also mit einem Punkt davor. <lacht> Also versteckt. So. Ich habe verschiedene Stromsparmodus abgeschaltet, habe Bildschirmschoner abgeschaltet. Das hat alles nichts gebracht. Und dazu kommen wir dann auf der nächsten Folie. Das soll funktionieren mit einem WLAN-Router und einer Android-App. Und das sollte eine Fernsteuerung sein. So, nächste Folie. So, das sieht man, wie es funktionieren sollte und wie es heute auch dreimal funktioniert hat, bloß jetzt nicht. Also, da sieht man, wo, der, wo ich die Autostadt reingeschrieben rein habe. Diese, diese Autostadt-Datei, äh, weil, weil der Raspberry Pi LX.de als äh, X benutzt, muss man das in diese, in diese Autostadt reinschreiben, wenn die, die nämlich gestattet ist, äh, wenn X gestattet ist. Wird der Autostadt auch gestartet. Das hat er auch gemacht, aber ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Das war ein bisschen hektisch, der Start von dem Vortrag. Also der hat ja automatisch die erste Folie angezeigt, aber dann ist irgendwas passiert. Dann muss man den Screensaver abschalten. Und dann die nächste Zeile, die mit dem Add davor, das ist das, dass der LibreOffice automatisch die Folie nicht nur anzeigt, sondern auch den Vortrag. Startet. So, das klappt gut. Etc. Network Interfaces, da gibt es auch nochmal Wireless, Power Off, das ausgeschaltet. Und jetzt kommt es, warum beim letzten Mal das nicht funktioniert hat, warum der immer schwarz geworden ist. In dem WLAN-Stick, in, in dem, WLAN in dem, in dem Kernelmodul von dem WLAN-Stick, ist ein Power-Manager drin, in dem WLAN-Stick. Ich habe gedacht, ich, ich packe es nicht. Und den, den kann man jetzt, wenn das Modul geladen ist, kann man den jetzt ausschalten. Und ich habe es daheim gemacht und es war eine Stunde, äh, hat es, äh, hat die, ist es nicht schwarz geworden, also war kein Blackout gewesen. Und dann habe ich jetzt aber ähm, das neue ähm, Raspberry drauf gemacht. Und dann war es wieder weg. Das ist der, das, ist das ähm, Hacker sind so. Die hacken das einmal und sobald da sobald ein Update kommt, ist es wieder futsch. Da muss man sich muss man eben alles dokumentieren oder irgendwie das Alte wieder einspielen. Finde ich aber jetzt nicht dazugekommen. So, ich glaube jetzt ist bald schon zu Ende. Ja, danke fürs Zuhören. Ich, wenn ihr was wissen wollt, ich, ich habe eine Webseite, www.untergang.de, HTTPS ist sicher, natürlich sicherer Zugang. Bei Twitter bin ich als Baumseite zu erreichen, bei GitHub, da könnt ihr diese ganzen Sachen, wo ich jetzt, ähm, wo ich jetzt vorgestellt habe, die meisten sind bei GitHub dokumentiert. Es gibt auch noch stefanhöhn.de und, und, und das Map, das ist dieses Multimedia-Teil, wo aufgeklappt da mal vorhin dargestellt war. Vielen Dank. Ja, danke Stefan für den tollen Vortrag. Er scheint gut angekommen zu sein und wir haben auch noch ein paar Minuten für Fragen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja. Haben Sie auch Erfahrung mit dem neuen Pi, mit dem WLAN? Die Frage ist, ob ich... Erfahrung habe mit dem neuen, ja, habe ich. Das ist jetzt noch der Zweier, aber in diesem ähm, Smart-Teil, das ist äh, Smart Raspberry Pi s Smart teil da ist ein Dreier Raspberry Pi drin. Das ist ganz praktisch, mit, ähm, ähm, weil die WLAN-Schnittstelle auf der Platine ist. Man auch keinen Stecker reinmachen wie beim... Wie ja, aber noch keine Störung, man kann Bluetooth und WLAN... Zum Umschalten... Oh, da da habe ich keine Erfahrung. Das tut mir. Halt. Aber ausprobieren. Ausprobieren, ja. Ausprobieren und, dann, und beim nächsten und dann, Mal Vortrag halten. Genau, das wollte ich auch sagen. Es interessiert bestimmt die Leute. Haben wir sonst noch Fragen? Also entweder alle wunschlos glücklich oder alle wunschlos verwirrt. Verwirrt nämlich. Ne? Danke fürs Kommen ja. und 17 Uhr geht es dann hier weiter mit dem nächsten Vortrag IO. Ah.